Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet Wie ihr sicherlich wisst, haben wir am Ende der letzten Folge ein Shiny gefunden und zwar dieses weibliche Shiny Luxra Ja, hier nochmal gezeigt äh, Fähigkeit, Wesen whatever für die, die es interessiert Ich kenne mich noch nicht wirklich so gut aus Und ja, wir haben ja jetzt in letzter Folge alle Punkte abgeschlossen Aber nicht wirklich Denn ja klar, hier sind alle Punkte fertig Jedoch gibt es pro Weg, pro dieser einen, der drei Missionen, immer noch eine letzte Quest. Und zwar einmal hier die Liga machen. Den Kampf gegen Kassel Und einmal etwas hier mit Papa. Und der befindet sich dort oben bei diesem Leuchtturm. Deshalb mal gucken, was uns dort erwarten wird. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und, äh, ich weiß noch nicht, was jetzt genau passieren wird, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, okay. Let's Oh, da ist eine Tür. habe ich nie gesehen, die Tür. Oh. Oh. Echt jetzt? Du bist ja schon vor mir da. Schon mal aus dem Fliegen gehört? Das ist jedenfalls das Labor. Ich habe hier oft gespielt, als ich noch klein war. Warte. Die Professorin war die ganze Zeit hier? Wow. Ich frage mich, wozu wir herbestellt wurden. Naja, dann mache ich mich wohl mal auf. Jo, ich komme mit, ne? Alle sagen, dass sie eine geniale Pokémon-Professorin ist. Meine Mutter, meine ich. Aber für mich als ihr Kind war es die reinste Qual. Sie hat immer nur gearbeitet und war nie zu Hause. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie auch nur einmal mit mir gespielt hat. Nur Massif war immer an meiner Seite. So, tschüss auf. Bringen wir es hinter uns! Tappel, tappel. Rein da, ins Geschehen. Unser Treffen mit Professorin Antiqua. Boah, auf einmal 4K. Naja, nicht wirklich. Boah, das sieht schon krass aus von der Grafik. Oh. Da ist er. Warte, was? Treffen Sie immer noch nicht in Person? Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Und er wäre? Ich befinde mich momentan im Schlund von Paldea, am tiefsten Punkt von Zone 0. What? Hier habe ich die ganze Zeit über besondere Pokémon erforscht. Und nun möchte ich euch darum bitten, beim Abschluss dieser glorreichen Forschung zu helfen. Hm? Beim Abschluss? Irgendwo in diesem Labor liegt ein Gegenstand, der den Schlüssel dazu erstellt. Dabei handelt es sich um das karmesin Ein Buch? Meinst du das hier? Oh, du hast also die ganze Zeit, Pepper? Uh, uh, what? Umso besser. Kommt zusammen mit dem karmesin zum tiefsten Punkt von zu 0. Ich kann dir versprechen, dass die Erfahrungen, die ihr dort sammelt, einem Schatz gleichkommen werden. Wir dürfen doch nicht nach Zone 0 Ist doch viel zu gefährlich. Zone, Zone 0 wird allerdings von einem soliden Computersystem bewacht und den brutalen Pokémon als Habitat. Das Unterfangen könnte beschwerlich werden, wenn ihr euch nur zu zweit dorthin begebt. Aha. Vielleicht solltet ihr euch zunächst verlässliche zu suchen. Ich werde am tiefsten Punkt von Zone 0 darauf warten, dass euch euer Abenteuer zu mir führt. Verbündete? Hä? Zone 0. Das ist ein furchtbarer Ort. Massiv Jose hat sich dort in den Tiefen des Schlunds eine Verletzung hin überhaupt zugezogen. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten nie wieder dorthin gehen. Aber du gehst bestimmt, oder? Ja, ganz sicher. Warum nicht? Mhm. -mm. Wir wurden schließlich darum gebeten. Ich kann nicht einfach nur dabei zusehen, wie sich eine Freundin an so einen gefährlichen Ort begibt. Na, kommst du also mit? Ja, ich komme mit. <lacht> Immerhin kann ich dann auch gleich mal meiner Mutter die Meinung geigen. Okay. Na schön, Mike, raus mit mir uns. Lass uns mit einem Pokémonkampf testen, ob wir auch stark genug für Zone 0 sind. Naja, eigentlich will ich vor allem mich selbst testen. Ja okay, wenn du unbedingt willst, ne, komm her. Ich habe Level 51 Pokémon. Ich weiß, die bei Team Star, die hatte Level 56, aber wie hoch wird Pepper schon haben? Hoffentlich nicht zu hoch, nicht irgendwie Level 70 oder so, dann äh Ja! Geht der Kampf hier direkt los? Ja, geht er. Achso, da steht er auch schon. <lacht> Leute. Ja, okay. Dann, äh, let's go. Auf geht's, Mike. Bist du ready? Ja, warum nicht? Jawohl, was der Fuse? Bist du auch ready? Maf maf. Was würdest du sagen? Es kann losgehen. Glaubst du, das geht gut mit ihm? Okay, ich verstehe, schon, warum du dir Sorgen machst. Aber es ist wirklich kaum zu glauben, wie gut cool es ihm geht, seit er wieder gesund ist. Euch strotzt nur so viel Energie. Und es Battle sogar schon die ganze Zeit darum, gegen dich zu kämpfen. Oh, okay. Früher war es richtig Kampfbegeistert, weißt du? Auch wenn wir immer gegen die Schulsprecherin verloren haben. Schulsprecherin? Ach so, ah. Unsere Rivalen. Aber genug gelabert, mach dir keine Sorgen! Dank der Geheimgewürze sind wir quasi wie neu geboren. Und gleich kriegst du eine Kostprobe unserer neuen Stärke. Woher bekommst... Kampf gegen Pepper. Der zweite Kampf wir hatten ja ganz am Anfang des Spiels ein und jetzt am Ende spielt es nochmal ein. Jetzt bekommst du es mit dem Puppen zu tun, die ich auf unserer Gewürzsuche gefangen habe. Oh, cool. <lacht> Level 58? Okay, ich bin sehr weit unterlevelt. Ob wir den Kampf überhaupt schaffen können? Weil wir äh, sehr effektive Attacken haben, baby? Okay, Hier habe ich irgendwas sehr effektives. Äh, pf, pf, pf, nein. Nein, habe ich nicht. Ich kann es aber mit Feuerattacken versuchen, weil das Ding ist ein normal Pokémon. Wenn es nur Normalattacken hat, dann kann es mich nicht mal antatschen. Siehst du? Denn mit normalen Attacken kannst du einen geist Pokémon nicht antatschen. Impossible! Macht wirklich super wenig Damage. Ich muss noch mehr leveln. Oh, zumindest Verbrennung. Aber ey, ich habe für die letzte Folge habe ich schon so viel leveln müssen. Und wenn wir sagen, jetzt muss ich nochmal ganz viel leveln? Wie wird's dann mit dem Kampf gegen Cassiopeia sein und dann noch im Kampf in der Liga? Wie's, wie wird das aussehen? Wie schwer wird das bitte werden? Na ah, ja, okay. Der letzte Pokémon ist noch. da. hat er fünf oder sechs Pokémon gehabt? Hab ich gerade nicht gesehen. Okay, warte. Was ist das nächste Pokémon? Saltigant. Oh, Salz. Also Salz. Das könnte das Gestein-Pokémon sein. Dann tue ich mal. Mein Altbekannten. Duffyman. He knows. Da ist er. Saltigand Salz ist ja Salz. Ja, das ist ja Die letzte Form. <lacht> Sieht so dumm aus, finde ich. Die Vorentwicklung ist so lustig. Einfach dieses Minecraft-Schwein und dann... Er weiß nicht. Dann dieses, dieser Zuckerberg. Keine Ahnung. Go, sechs, sechs. Pokémon hat er. Also... Respekt, Bro. Also, das wird... Wird eine Herausforderung. Bam! Vor allem, weil er... So overlevelt ist. Im Vergleich zu mir. Yes! Verfehlt. Perfekt. Jetzt noch einmal quitten und dann ist er down. Schade, kein Quit. Oh oh, oh Da! Oh. Ah! Eigentlich wäre das nicht so viel Damage, aber weil wir so on the level sind, tut es das halt. Ich habe das Gefühl, der Kampf wird noch schwerer. Ich glaube, es hat halt nur seine Noobs raus. Ich vertraue nicht. Tenterra, oh. Boden. Pflanze? Right? Right? Ich packe mal super raus. Ich meine es wäre Bodenpflanze, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Das ist auf jeden Fall typ Boden. Ja doch, Bodenpflanze. Bei Käfer effektiv. Und Fehler, das ist eine sehr starke Attacke. Bam! Oh, das macht ordentlich Damage. Problem ist nur, okay Nevermind, ich habe Überreste. <lacht> Nevermind. Oh, warte mal. Oh, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Nein. Warum? Wupa, wupa. Oh, okay. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich könnte. Ja komm, mache ich Eisrasse. I'll try Schick mein Baby raus Und lass das jetzt Eiskreis Bam. Bam. Hast ein cooles Bummer gefangen Da muss es down gehen Warum ändert mich die Musik irgendwie an Sonne und Mond Hallopeno Pflanze Feuer Pflanze Feuer Boah, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich. Takoko, <lacht> baby! Aber irgendwie muss ich voll an Sonne Mond denken bei dieser Musik. Ich weiß auch nicht warum. Das Ding, ich finde das cool, das Ding. Einfach mal es Pflanze Feuer ist. Das ist eine sehr coole Typ-Kombo. Vom Designer. Oh! Vom Designer finde ich es in Ordnung. Ist nichts Besonderes. Aber ich mag das. Ist interessant. Und ich bin. Dead. Moment, <lacht> ich habe einen Plan. Ich lasse Takokro down. Was soll ich jetzt machen? Das stimmt so oder so jetzt. Oh, ich hätte heilen können? Oder hätte das überlebt? Ich viel? Auf jeden Fall, ist erstmal down. Ich packe dann Delphi-Man rein. Da kann er mit Düsenhieb, weil das ist ja Prioritätsattacke. Mach ich zack, bumm, weg und dann gucken wir mal, was das nächste Pummel ist. Oh, doch nicht mehr. Keine Animation mehr. Oh. Nee, komm, Düsenhieb wird reichen. Tja. Sure. Bam. Was hat er jetzt? Aus Oh, was war ausdoss nochmal? Entweder das war Wasser oder das war Eis. Ich würde darauf tippen, dass es Wasser ist. Deshalb packe ich jetzt Bandybold rein. Was Wasser? Was Eis? Ich hab keine Ahnung! Gen 1 Pokémon, aber ich es nie benutzt! Ich habe nicht ein einziges Mal in meinem Leben ein Auslass benutzt. Auch kein Mushas. Okay, Muschers weiß ich nicht, aber. Auslass auf jeden immer nie. Sein vorletztes Pokémon. Ich versuche mal mit Ladungsstoß. Wenn das effektiv ist, ist Wasser. Okay, es war Typ Wasser. Perfekt. Warum habe ich an Eis gedacht? Ich glaube, man fängt irgendwo in so einem Eisgebiet, oder? Kann das sein? Keine Ahnung, whatever. Was ist sein letztes Pokémon? <lacht> Warum frage ich überhaupt? Massifioso. Eigentlich kann der Bellyboard erstmal drin bleiben. Warum nicht? ich Level bist du? 60? Ja, oder? 63 sogar, Junge, Elf Löffel über mir! Elf! Was? Feiern wir deine Genese mit einer strahlenden Terrakristallisierung, Mastiff Joso! Oh, verdammt, ich hab komplett vergessen, dass ich das kann. Hab <lacht> ich komplett vergessen! Welchen Typen? Welchen Typen? Normal? Ist das normal? Nee, das ist Unlicht! Das ist Unlicht! Oh, uh oh, not so good. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, Freunde. Und wegen dem Dame mache ich jetzt noch mehr Damage. Komm. Reiner. Bam. Boah, Hälfte. So viel habe ich nicht erwartet. Krass. Okay, okay, okay, okay. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Das kriegen wir das kriegen wir Auch wenn das super overlevelt ist. Das ist gerade richtig spannend, finde ich. Ähm. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Kann ich sehen, was. Nein, leider nicht. Okay, aber das Ding ist Unlicht jetzt. Ähm. Ich bin zu langsam, oder? Ja, das Ding kann ich mich kurz killen, damit ich einen Safe Switch habe. Auf wen switch ich, ist die Frage. Ähm, um, ich schätze, mein OP-Mon, mein Delphi-Man, ich glaube, der könnte es vielleicht noch mit Düsen ganz schnell wegkriegen. Ah, macht zu wenig Damage, viel zu wenig. Oh, überlebe ich das? Maybe two it? Oh ja, überlebe ich. Das ist nice. Vielleicht könnte ich ja, wenn ich Glück habe. Oh, das ist nicht dein Ernst! Das hat so ein mini kleinen Bein, das ist ein Prozent irgendwie. Ein KP oder so. For real. Oh man! Aber keine Sorge, Leute, ich habe noch zwei Pokémon. Ich habe noch zwei Pokémon übrig. Und weil ich auf noch gar nicht gekämpft habe hat, darf es jetzt den Finisher machen! Mit Psychokinesis. Oh, das killt mich jetzt. Das killt mich instant, okay. Ich dachte mir nur so. Ja, ich weiß nicht, ich dachte. Das Problem ist, das wäre jetzt echt peinlich, wenn ich mit meinem letzten Pokémon verliere, während das nur noch 1kp hat. Also der Gegner hat 1kp. Das wäre jetzt echt peinlich. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht passiert. Oh, es ist sogar schneller. Nein. Wehe! Nein! Das war jetzt aber knapp. Oh mein Gott. Okay. Ah, ja, ja, muss ich leveln? Ich will nicht leveln! Nicht schon wieder, es hat schon so lange gedauert. Ah, zumindest haben wir den Kampf hier geschafft. Gegen Pepper und sein Massifioso. Oh, Blizzard! Ein Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann. Hat also zwar eine niedrige Genauigkeit ist aber extrem stark. Und ähm, das wäre geil. Da ich Amnesie mit Zetalten sowieso nicht wirklich benutze, tue ich das erstmal raus. Ah, das war wirklich knapp, das Danke, Michael. Ach, kein Problem. Ich natürlich gerne nochmal. Wow. So stark ist also jemand, der es schafft, Herrscherpumpe zu bezwingen. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dein einziger Begleiter zu sein. In Zone 0 wimmelt es nur so von super starken Pokémon und komischen Maschinen. What? Wenn uns vielleicht noch zwei weitere Leute begleiten könnten. Am besten jemand Starkes aus dem Champ-Rang? Und jemand, der sich gut mit Technik auskennt. Aha, ah, ah, aha, aha, okay. Aber das ist ein bisschen Spoiler hier, aber okay. Vielleicht Nimida? Die Schulsprecherin? Kleidet wäre sie sicher, aber bist du nicht auch Champ geworden, aber bist du nicht auch Champ geworden bist, grüßt sie wahrscheinlich keinen Finger für uns. Hm. Schauen wir mal, was passiert. Lass uns wieder sprechen, wenn wir Verbindete gefunden haben. Halt mich auf dem Laufenden, wenn du Leute findest, die mit uns mit die wir mit ins Boot holen können. Mein Gott, was los mit mir. Alright. Ja. Fahrt der Legenden abgeschlossen. For real this time. Und ja, mein ganzes Team ist tot. Aber... Okay, wird nicht angezeigt, aber auf jeden Fall. Das Unterste ist fertig. Und als nächstes machen wir dann... Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wir machen den Kampf gegen Cassiopeia als nächstes, um Team Stars endlich zu beenden. Und... Level wartet ja auch schon auf uns. Yo, Maike. Lievel? Richtig gecheckt. Ich bin Lievel. Genau. Aber was soll's? Lassen wir die Scharade. Zeit, meine wahre Identität zu enthüllen. Oh mein Gott, wer wird jetzt Lievel sein? Tada! Was? Hä? Es ist Clavel die ganze Zeit gewesen? Hätte niemals gedacht. Kann man in Sarkasmus riechen? Ich glaube schon. Tut mir leid, dass ich dich mit dieser Verkleidung an der Nase herumgeführt habe. Du fällst ja sicher aus allen Wolken, aber hinter dem hippen Liefel habe ich tatsächlich ich gesteckt. Der Direktor der Orange akademie Also deshalb wollte er wissen, wie man Jugendsprache spricht. Clavel, wie er leibt und lebt. <lacht> Was sie nicht sagen. Achso, Bist du ein bisschen überrascht? Dann war meine Verkleidung doch perfekt. Gut, es war möglich, dass ich jetzt Level ab und zu den Direktor habe raushängen lassen. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Der Cassiopeia, der Big Boss von Team Star, das bin in Wirklichkeit ich. Nein. Unmöglich, nein. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. By the way, was? Für unsere Anrufe habe ich immer passende Stimmenaufzeichnungen angefertigt. Und zwar mit einem... Äh Ach, das spare ich dir. Das war jedenfalls ein regelrechter, regelrechter Genie-Streich. Warte, was? So, Michael, du weißt, was dir jetzt bevorsteht. Nämlich der entscheidende Kampf gegen mich, den Big Boss. Jetzt for real? Er ist der Big Boss? Ich hab erwartet, dass diese Penny das ist. Ich bin Cassiopeia von Team Star und hiermit führe ich meinen Masterplan zum Ziel. Ha? Da 60, Junge. Jetzt, jetzt ohne Witz. Ich habe wirklich gedacht, dass das dieses eine schüchterne Mädchen wäre. Weil es so offensichtlich wirkte, dass dieses ist. Scheinbar nicht. Was? Irgendein Plot gibt es doch noch. Am Ende sagt er, nee, Spaß, ich wollte nur den Kampf machen. Das kann er doch nicht. Nein, er kann. Was? Er kann so nicht gewesen sein. Wie soll er denn beim letzten Treffen? Er war doch mitten im Bildschirm. Ich, ich, ich verstehe es nicht ganz. Äh, ich bin sehr verwirrt. Auf jeden Fall. Ich fange mal Takokro rein, weil es mein, ich würde mal sagen, stärkstes Pokémon ist. Und bei einem Bummer, wo ich keine Ahnung habe, wo das der Typ ist. Weil ich diesen Affen nie benutzt habe. Noch nie. Wird einfach mein stärkstes Pokémon. Ich werde schon rausfinden. Das macht nicht gut Damage. Oh, Gena. nee, da muss ich rauswitchen. Das, das geht nicht. Gena ist zu KG. Da bleibe ich nicht drin. Ich könnte Erdbeben ausprobieren, weil Erdbeben ist sowieso eine gute, starke Attacke. so. Aber irgendwas ist hier immer noch vor in dieser Geschichte. Ich glaube nicht, dass er der Boss ist. Wieso sollte er der Boss sein? Da will ich die doch jetzt mal wissen. Weil das interessiert mich jetzt. Wenn er es wirklich ist. Ich dachte, diese, wie heißt die Kusima oder so heißt die? Ich dachte, die wäre das. Da ist bei der auf Englisch Penny, das habe ich von Penny gesagt. Und warum mache ich so übertrieben wenig Damage mit all meinen Goddamn Pokémon? Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typen hat, das Ding. Äh. Weiß ich nicht. Super, stimmt jetzt nur, wenn ich das drin lasse. Ah, okay, ja. Die Trainer können einfach vorbeilaufen, ne? Vor allem sehen ja auch, dass der Direktor mit irgendeiner äh, Schülerin... auch bei der Daffy, man! Genau. Die Schüler sehen einfach, dass äh, der Direktor mit irgendeiner Schülerin hier kämpft. Ganz normal. Ah, schon das dritte Mal diese Woche. Was soll denn das, Herr Direktor? Haben sie nichts Besseres zu tun, ne? jetzt wohnen Und ich habe. Ich nehme keine Chancen, die bei Gena. Das muss nicht sein. Dann switch ich lieber unnötig nochmal hin und her und hin und her. Und, nee. Alles Mögliche. Und danke für den Damage. Wegen Dynamo mache ich jetzt nochmal Damage. Und nächste Runde wieder rausliefen. Toll. Freut mich. Wunderbar. Aber zumindest ist das Ding down. Nervig. Nerviger Affe. Und wieder 6 po Pokémon hat er. Deutsch von mir. Schwierig. Rex Blizzard. Eis. Pflanze. Also vielfach Schwäche bei einem Feuer-Pokémon. <lacht> ja, ich mag Rex Blizzard sehr und Schneebedeck auch. Aber es sind keine wirklich guten Pokémon. Ich gebe es zu. Auch wenn ich sie sehr mag. <lacht> Oh, Schneeschauer. Hm. Hm, hm. Du bist tot, by the way. One shot. One shot. Bad, bad, bad. Ja. <lacht> War klar. Ist vielfach Schwäche. Mortipod. Oh. Geist? I think. Maybe. Was? Geist? Ich glaube, es ist Geist. Ich habe mal Farigira frei, weil ich habe Knirscher und Knirscher ist effektiv gegen einen geist -Pau. So ein bisschen auf so einem geist knirschen Das ist schon nice. Und ja, es ist genau das Problem, was ich dachte. Ist es nur Geist? Das weiß ich eigentlich nicht. Ehrlich ist nervig, aber es macht zumindest keinen Damage und macht einfach eine Verbrennung. Also ich überlege die Runde. Knirscher und wir bist schon down. Wie wenig Damage mache ich? Das war ja ein Witz! Das ist ein Witz! Und Bruchrüstung. Habe ich nicht so eine ähnliche Fähigkeit mit Feier? Keine Ahnung. Ah, das ist, das ist natürlich suboptimal. Ach so, mit, ja, aber dann macht das ja auch ist ja sehr effektiv gegen mich. Geist auf Geist, ne? Gegenseitig sehr effektiv. Ha! Schweifrüstung! Tiefschlag kann mich nicht erwischen. Oh, critical! Doch nicht! War kein Crit? Ach so, Bruchrüstung. Ach so, hey, ich soll mal lesen, Mann. <lacht> das Ding ist fast, as frick, aber hat keine Verteidigung mehr. Weil die Rüstung. Das, das, das, die, die, die Kanne bricht. Dann wird halt schneller. Macht Sinn. Und das Ding lernt nicht dazu. Warum lernt das Ding nicht dazu? Du kannst mich nicht touchen. No touchy. No, no, no touchy. <lacht> das verstehst du jetzt nicht. Ich meine, mein Vorteil, ne? Okay, nächstes Viech. Hundemann! Feuer und Licht! Pokémon! Da bin ich ready for! Ich finde die Musik echt langweilig hier. Vor allem mit dieser Umgebung, diese Musik, ich weiß ja halt nicht. Ich weiß ja halt nicht, du. So, One-Shot, One-Shot, One-Shot, One-Shot, One-Shot, ja! Die Hälfte haben wir schon. Schön, schön. Das hört halt aufzuschneiden. Oh. Hutsasser. Oh, das ist ein... Lass mich lügen. Pflanze, Boden und so ein Kack. Pflanze auf jeden Fall. Es muss Pflanze. Oh, ich hätte jetzt auch Zitaten rein tun können. Ich will nicht immer die gleichen Pokémon benutzen, wisst ihr. Das ist langweilig. Ich möchte euch schön derweilen zugehen. Aber der ja, ist Pflanze. Das kleine Dinge? Ja. Glaube Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Mystera. Und es, äh, Oh, das macht Pyschball. Ich dachte, das macht... Äh, ich dachte, ich dachte das, oh, das... Spawn, nice. Ich dachte, das macht Paralyse, aber nop. Das macht Einschlafen. Oh, und es kann Bürde. Oh nein. What? Wach auf! Wach auf! Wach auf! Der Vogel ist auch eingeschlafen. Dann mache ich jetzt zumindest hier den Safe Switch. Da gucke ich viel zu OP sowieso. Von daher zu Titan. Will ich so lustig sein in blizzard? Nee, komm, mach ich nicht. Ich riskiere es nicht, weil. Ich möchte jetzt zwar die Attacke zeigen, aber wir werden bestimmt noch einen Punkt finden, wo ich zeigen kann. Weil jetzt möchte ich lieber mich darauf konzentrieren, den Kampf zu gewinnen, weil die sind natürlich alle viel overlevelt für mich. Und das Ding hat so eine blöde Vergiftungsfähigkeit. Die Junge, der hat dann alles gedacht. Naja, egal. Letztes Pokémon von ihm. Ja, er wird durch Gift verletzt. Ich die hier rumlaufen. Bylonda, Was bist du für ein Pokémon? Hm, dass der große Cassiopeia mal so in die Ecke gedrängt werden würde. Bailonda. By Bylonda? Oh, du hast den Starter und schaut euch das an. Hit the Slay Button nennt man das ich auch. Your Bird is a Gay. Ja, das ist der, der, der Wasserstarter, die, der Vogel. Er wird zu einem, ja, zu einem, zu einem Tenter, I guess. Und es ist einfach so dieses Meme, ja, Your Bird is a Gay. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund ist dieser Starter so unbeliebt. Ich meine, der Pflanzenstarter gibt's auch, nur der Feuerstarter ist nicht unbeliebt. Ich mein, das ist Super, habe ich auch genommen, aber Das Ding ist nicht schlecht. Du lässt mir keine Wahl, Wahl als bei Pummel so Terror kristallisieren. Ich find's halt lustig. Wegen dem Meme. Das ist so einfach dieses, äh... Hit the Slay Button, you're gay. Okay? Das Spiel wird so lustig. Ich will auch nicht. Deshalb, für, deshalb mag ich das Ding, aber... Weiß nicht. Ich mag die Vorwirkung tatsächlich ein bisschen mehr... Weil's cooler aussieht. Da ist sie halt so... Ist so schickimicki einfach, dieses Viech. So also schickimicki. Blizzard! 31 1, 31 4! Anton! Anton! <lacht> Hilf mir, Anton! Es hat mich ignoriert! Okay, du Wasser-Pokémon! Wie schmeckt dir, Babyboard? Ha? Hau schon raus, du! Lieber auf Abstand, da will ich dich nicht verletzen. Oh, der Direktor macht ernst. <lacht> Lass mich gewinnen, oder du musst nachsitzen. Oh, ein Vogentanz, Signature-Attacke. Oh, ich dachte, das killt mich. Wunderbar. Ja, easy win, ne? Ich hätte es eigentlich noch mal eine terra machen können, aber ich vergesse es ja sowieso. Ihr wisst das, ja, ich vergesse es immer. Ist trotzdem One-Shot. Bam! Ich glaube, das Ding ist sogar Kampf als zweiter Typ. Ich glaube schon. Ja, wie immer. Beide Kämpfe, first try gewonnen. Ich bin scheu drauf. Vor allem weil ich an der Level des Freak bin. Aber wait. Clave? Hm. Mm. bist wirklich stark geworden. Da müssen wir in der nächsten Folge mehr rausfinden.